Hallo liebe Kartel- und Märkeln-Fans, in dem Video zeige ich euch, wie ich das Feierfassel gemacht habe. Und wenn euch das interessiert, nach dem Intro geht weiter. Für das braucht hier eine Schutzausrüstung, Brühen, Gehörschutz, eine Handsch, einen kleinen Minkelschleifer, ein Flex. Ich habe da eingespannt so eine so eine Fächerscheibe mit der werde ich es heute probieren Ihr könnt auch so eine nehmen das ist die dickere und für sich ich probiere es mit der Fächerscheibe Ich werde den Lack schleifen, dann den Deckel überschneiden, dann wird das Ganze einmal entleert was noch drinnen ist gereinigt, dann wird es einmal ausbrennt ein paar Bohrungen kommen noch rein, damit der Luftzug herrscht Zuerst vom Boden unten ein paar, dann auf der Seite ein paar so mit 14 mm Lächer ungefähr und dann einen zentralen großen Lufteinlass, das ist so ein Viereck im Prinzip, 10x10 so in der Größenordnung, und dann habt ihr schon ein super geiles Gartenfassel zum Feuerlatzen. Was noch ganz wichtig ist, sucht euch einen Platz, der nicht leicht entzündlich ist. Da zum Beispiel hinter mir der Holzstoß, das ist kein Thema. Ich gehe auf die Straßen raus, da kann nichts passieren. So, fast ist soweit jetzt einmal abgeschliffen. Der Lack ist ja unten. Das ist nicht schlecht gegangen mit der Fächerscheibe. Ich werde jetzt einmal den austauschen gegen eine Schrubbscheibe. Für das gibt es also einen Verriegelungsknopf auf der Flexo. Den drückt Dann braucht ihr den Schlüssel. Dann kann man das aufschrauben, austauschen und wieder anziehen. Von Aufheben müsst ihr aufpassen, die Abschlussscheiben haben zwei verschiedene Seiten, eine mit einem Absatz und eine Klotte und je nachdem was für, was für Schleifscheiben das hier auch hat, muss das Füße erinnern oder schön auflegen und dann passt es. Dann fixiert das Ganze und dann kann man wieder schleifen. Ich schneide heute den Deckel nicht mit der Trennscheibe aber. Ich schleife oben die Kanten an und dann geht der Deckel normalerweise so raus und dann sieht man, was drinnen ist. Das ist quasi wie eine Überraschungsei. Dann stellen wir es einmal schräg in die Sonne, lassen das restliche Zeug außerinnen in ein Gefäß. Das kann man dann entsorgen, ganz normal, beim Altstoffzentrum. Und dann können wir mit den Löcher weiter tun. Die Löcher am Boden habe ich jetzt gebohrt, willkürlich, einfach mit einem 8mm Bohrer 10-20 Löcher rein. Das passt soweit. Jetzt kommt so ein 14er Bohrer um und um. Da werden wir auf die ersten 10 cm vom Boden rauf, 10 Löcher rundherum bohren. dann zieht er ordentlich da oben. Ein Stickel werden wir freilassen, so 10x10 10 ungefähr. Das schneiden wir mit der Flex äh, 3 Viertel aus. Dann biegen wir das Blech nach innen und dann ist im Prinzip das Feuerfassel fast fertig. Wer will, kann auch einen Griff auf machen. im Prinzip oben eine Löcher hineinbohren, eine irgendeine Griff verschrauben oder zubinierten, dass man es wegheben kann. Ihr müsst dann für einen sicheren Stand sorgen, wir stellen es auf so alte Terrassen, äh, so Pflastersteine auf, ich. das ist so 5-6 cm von der Wiese weg, damit passt es. Man kann den oben dann im Sommer schon genießen bei einem lässigen Gartenfeier. Die Löcher habe ich gebohrt damit das endlich durchziehen kann. Ich habe mir da so ein Stückchen markiert, dass wir nur anschneiden werden, das schneiden wir nicht ganz außer Das schneiden wir quasi nur, das ist natürlich eh falsch markiert. Im Prinzip schneidet jetzt zweimal auf der Seite, einmal unten und das obere lasst stehen. Dann nimmt ihr das ganze Blech, biegt das es nach innen und dann ist das auch schon fertig. Für das habe ich mir jetzt auf die Flex die die Drehenscheibe aufgebaut. Ich habe ja vorher gesagt, er hat zwei verschiedene Seiten der Ring. In dem Fall ist das Innenleben jetzt komplett aufgefüllt. Dann nehmen wir die flache Seiten, damit das schön aufliegt. Dann zieht es dann wieder zu mit dem Hackenschlüssel. Mit dem Stiftschlüssel. Ne? Und dann geht es Beim Schneiden nachher, Brühen und Gehörschutz nicht vergessen. Sollte bis 650 Grad hitzefest sein, schauen wir mal, ob es wirklich so ist dann. Das ist unser neues Feierfassel für den Garten. Es ruht auf alle Fälle was, wenn man am Abend im Sommer bei so einem Ort Lagerfeier, bei so einem Feuerfass sitzen kann. Ein bisschen relaxen, vielleicht ein bisschen Wein trinken und den Garten genießen. Wenn euch das gefällt hat, gebt einen Daumen hoch, Abonniert unseren Kanal, wenn ihr nicht abonniert habt. Das hat uns gefreut. Und ihr habt gesehen, es ist nicht was gut wie schwer. Auf alle Fälle. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.